Ihr kommt hier nicht vorbei. <lacht>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 jeden Dienstag um 20.15 startet, findet ihr alles hier auf meinem Kanal. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ich euch hier wiedersehe, also einmal kurz auf den Abo-Button drücken, würde mich echt freuen und wenn euch das Gameplay natürlich hier gefällt, gerne auch ein Like da lassen oder einen Kommentar. Ihr könnt gerne mal kommentieren, ob ihr das Spiel auch gut findet, oder ob ihr es nicht gut findet oder ob ihr eine kleine Kritik habt, von mir aus auch eine Kritik an meinen Kanal. Wenn es eine vernünftige Kritik ist, bin ich dafür natürlich auch offen. Ja Leute, wir haben Stack Defense gezockt und äh, wer mit wir gemeint ist, ist der Chris Reality, der Hoshi82 als Nachzügler quasi und äh, dann einer der Entwickler, der Alexander, der nennt sich einfach Wolverine. <lacht> und äh, ja, wir haben einen, äh, einmal Dreier-Match gemacht und dann auch Vierer-Matches und äh, hat echt Bock gemacht. Also... Ich habe es ja mal äh, ein gegen eins gezockt. Da ist es noch so einigermaßen ja witzig, aber also mit vier Spielern entfaltet das Game einfach äh, ja, die volle, das volle Potenzial, sage ich mal, vom Spaßfaktor her. Und wir haben immer zwei Minuten-Matches gemacht und das reicht völlig aus. Also äh, ist schon ziemlich anstrengend, das Ganze. Wir haben einen Tisch vor uns, ähm, rechts neben uns ist eine, ja, so eine Teleportsäule nenne ich sie einfach mal. Da kommen von unten immer Blöcke raus. Die können wir uns schnappen und müssen die auf den Tisch stapeln. Diese Blöcke sind so ein bisschen, ja... Gummiartig und wenn man die so ein bisschen ineinander steckt, äh, kann es passieren, dass die auch schon mal wegplatzen oder weg äh, nach, nach links oder rechts kippen oder wegspringen. Also ist auch nicht ganz einfach, das zu stapeln. Das sind jetzt keine Steine, die wir hier stapeln, sondern wirklich äh, ja, etwas leichtere Objekte. Und ähm, ja, Ziel ist es, so viel wie möglich äh, von diesen äh, Blöcken auf unseren Tisch zu stapeln. Wir haben dazu einmal ja, eine normale Hand zum Greifen der Blöcke und dann haben wir eine Hand mit äh, einem Schild und äh, einer Pistole. Und einmal können wir mit dem Schild gegnerische Schüsse natürlich abprallen lassen. Äh, die kann man eventuell auch so äh, abprallen lassen, dass die wieder zum Gegner zurückgehen oder zu einem anderen Gegner. Also ist alles möglich und äh, ja, wir können natürlich auch... Mit der Pistole auf äh, gegnerische Blöcke zählen, um äh, ja, wenn die Leute zu viele Blöcke gesammelt haben, man sieht das ja, äh, dann muss man gucken, dass man die dezimiert und das kann man am besten <lacht> machen, wenn man da drauf schießt. Also äh, echt sehr cooles äh, Game meiner Meinung nach. Äh, einfach mal ein bisschen, weiß ich nicht, auch wenn es nur 15, 20, 30 Minuten sind, also da kann man echt Bock äh, Bock haben. Äh, da kann man echt Spaß haben und äh, zu viert. Macht es echt mega Bock, war auch anstrengend, ist äh, leichter gesagt als gespielt, sage ich mal, weil äh, teilweise von allen Seiten diese Schüsse kommen, die man abwehren muss, wenn man seine Blöcke behalten will. Und äh, ja, nach dem äh, Ablauf der zwei Minuten, den Timer kann man natürlich auch höher setzen, äh, ist die Runde zu Ende und dann gewinnt halt der, der am meisten Blöcke auf dem Tisch da gestapelt hat. Schauen wir uns das Ganze jetzt mal kurz auf HIO an. Es ist ein Game, was quasi ja, für die Quest 1 und 2 verfügbar ist, für äh, Mixed-Reality-Brillen, für PC VR. Äh, das Ganze kommt auch noch auf Steam VR raus. Momentan äh, ist es auf HIO verfügbar. Und äh, es gibt auch Crossplay, das heißt, äh, wir können mit... PC-VR-Headsets gegen die Quest auch zocken, also das funktioniert ohne Probleme, denn der Alexander, der Wolverine, der hat äh, eine Quest 2 gehabt, mit der er gespielt hat, äh, der Chris hat eine Pimax gehabt, ich habe eine Valve Index gehabt und ich glaube der Hoshi hat auch die Valve Index gehabt, also ähm, ging ohne Probleme wunderbar und das finde ich cool, dass äh, Crossplay muss es viel öfters geben und das Spiel zeigt halt einfach, dass es auch möglich ist und äh, ja, bei LTO kostet das Ganze 9,99 äh, Dollar, ich glaube, das sind auch dann äh, 10 Euro. Und äh, wir bekommen hier einmal die Stack Defense APK-Datei, äh, damit wir die auch auf die äh, Quest installieren können. Äh, und dann haben wir auch nochmal Stack Defense Zip, das ist quasi die PC-Version. Und äh, die hat echt gut funktioniert. Die sind nicht fertig mit dem Game, das heißt, es wird immer noch weiter... Ähm, Entwickelt, verbessert und da kommen auch noch verschiedene Game-Modis rein, äh, ein Experience-System, dass wir wirklich Punkte sammeln, äh, im Rang aufsteigen und äh, dann verschiedene Sachen freischalten können, äh, wie äh, hier, hier solche Teile an dem Roboter, andere äh, Gesichter und so weiter und so fort. Das soll alles noch eingebaut werden. Und äh, hier haben wir die Steam-VR-Seite. Ähm, ist immer noch nicht hier erhältlich wirklich, aber äh, ich denke mal, das folgt dann irgendwann bald, wenn sie ja, einen guten Stand haben, könnt ihr euch ja, wenn ihr euch das Spiel interessiert, gerne auf die Wunschliste setzen, ähm, ja, Link ist unten in der Beschreibung. Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los, wir gehen ins Game und äh, danach auch ins Gameplay. Erstmal gibt es äh, eine kleine Einführung ins Menü, danach äh, zocke ich dann äh, mit dem Wolverine und dem Chris Reality und später ist dann auch noch der Hoshi 82 dazugekommen und äh, dann gibt es halt das Vierer-Match und äh, alle Links stehen unten in der Beschreibung, besucht einfach mal auch den Chris Reality und den Hoshi 82, äh, die haben auch echt coole VR-Kanäle, also solltet ihr definitiv mal drauf schauen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Gameplay. So Leute, willkommen bei Stack Defense. Und äh, bevor es losgeht hier mit dem PvP-Gemetzel, sage ich mal, wollte ich euch das Spiel so ein bisschen vorstellen, das Menü vorstellen. Und ähm, ja, wir haben hier einmal eine Serverlist, die ist natürlich jetzt leer. Dann haben wir hier Create Room. Damit können wir äh, ja Serverräume erstellen, wo dann äh, maximal vier Leute spielen können. Das zeige ich euch gleich. Dann haben wir Customize Avatar. Und... Ähm, da geht dann hier dieses Menü auf und dann können wir hier das Ganze noch editieren, wie unser Avatar aussehen soll äh, in der VR-Welt für unsere Gegner natürlich. Und äh, ja, da kommen auch immer wieder welche Sachen dazu. Es gibt später auch freischaltbare Dinge, die wir über Experience-Punkte dann äh, ja, freischalten können. Und äh, ja, hier haben wir noch die Hände, die wir uns aussuchen können. Dann haben wir hier noch so, so eine Art äh, ja, Tattoos, sage ich mal, waren das? Oder Aufkleber für unseren Robo. Ähm, müssen wir jetzt mal schauen, wo die erscheinen. Da oben, habt ihr gesehen, das Herz. Oder hier haben wir auch noch mal die äh, Zielscheibe. Auf jeden Fall, das können wir uns hier noch aufkleben. Dann machen wir das Ganze mal als Confirm. Dann speichert er das ab. So und dann haben wir auf B, also bei mir ist es B mit den Wolf Index Controllern, da öffnen wir das Menü, hier können wir uns äh, die Lautstärke von der Mus Musik noch anpassen, die Musik ist vom Chris Reality, der hat äh, fünf Songs hier für gespendet und äh, er macht äh, sowas ziemlich gerne als Hobby und er hat ein paar echt coole ja, Lieder reingebaut, äh, die kann ich euch gleich nochmal zeigen, wenn ich in Create Room äh, Menü bin. Und äh, ja hier können wir noch auswählen, ob wir männlich oder weibliche Sprache, Sprachausgabe haben. Ähm, ja, Grafik können wir hier. Anti-Aliasing habe ich auch viermal stehen. Könnt ihr halt entweder ausschalten, zweimal, viermal oder achtmal. Hier habt ihr die Controls, die könnt ihr euch ein bisschen anpassen, wie ihr wollt. Äh, dann ist noch hinzugekommen, dass ähm, ja Links- und Rechtshänder äh, dass man das nicht wirklich hier swappen kann. Also man kann nicht wirklich auswählen, ob man das Schild links oder rechts hat. Und mit, mit welcher Hand man dann swappt. Oder stackt eher gesagt. <lacht> man, man wählt ja hier diese, diese Blöcke aus und legt die dann auf den Tisch. Und äh, ja, der Hoshi hatte da ähm, Probleme mit, weil er Linkshänder ist. Und das soll auch noch eventuell hier eingebaut werden, damit man das dann auswählen kann. Dann haben wir hier nochmal so einen Recenter-Button... Dann können wir unsere Höhe anpassen. Das können wir auch mitten im Spiel machen. Auch kein Problem. Und äh, dann haben wir hier Create Room. Und äh, hier können wir einstellen, wie der äh, Servername lauten soll oder was die Leute dann dafür sehen. Ähm, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, was das hier war. Auf jeden Fall können wir hier auswählen, wie viele Leute maximal auf den Server drauf kommen sollen. Hier haben wir die Game Time. Also 120 Sekunden ist schon... Äh, Ziemlich anstrengend, sage ich mal, wenn man mit vier Mann spielt. Ähm, wir spielen einmal gleich mit drei Mann und dann äh, kommt später der Hoshi dazu. Und äh, ja, 120 Sekunden haben mir echt gereicht. So, und hier haben wir die Musik. Wir kommen einmal random oder hier haben wir die ganzen Sachen, die der Chris auch so gemacht hat. Ich mache mal so ein bisschen lauter. Kann man da so ein bisschen reinhören. Das ist zum Beispiel ein Lied, was der Chris gemacht hat. Ich glaube, das ist das Originale, was von Anfang an schon äh, hier in Stack Defense dabei war. Dann hat er hier Drum in the Wood. Hat der Chris noch eingebaut. Und äh, dann haben wir hier auch noch die Möglichkeit, unseren Himmel auszuwählen. Ne? Hier sehen wir, dann ändert sich direkt was. Dieses Bild hier gefiel mir am besten. Aber da könnt ihr euch natürlich aussuchen, was ihr da äh, gerne ...haben wollt. Und ich finde die Songs, die der Chris gemacht hat, echt cool. Also hat mir gut gefallen. Passt zu dem Spiel hier auf, auf jeden Fall. Wie Faust aufs Auge, wollte ich fast sagen. <lacht> Und äh, ja, wenn ihr dann hier random drückt, ...kommen die halt nach der Reihe oder im Zufallsprinzip. Das weiß ich jetzt nicht. Und... Äh, ja, dann würde ich einfach auch Create gehen und schon ist man im Spiel und das ist es erstmal so im Großen und Ganzen. Hier haben wir natürlich die News, was an den einzelnen Versionen halt geändert wurde. Das Spiel ist für die Quest 1, für die Quest 2, für PC VR-Brillen verfügbar. Ich spiele mit der Wolf Index, der Chris hat mit der Pimax gespielt. Der Alex, also einer der Entwickler der Wolverine, der hat mit der Quest 2 gespielt und ich glaube der Hoshi hat auch mit der Wolf Index gespielt und äh, ja alle können auch Crossplay miteinander spielen das ist das coole hier dran auch und äh, ja jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Gameplay Ja Leute heute zocken wir Stack Defense mit dem Chris Jo und der Wolverine einer der Entwickler von Stack Defense <lacht> Ja cool cool mal endlich mal mit dir zu zocken ja, und äh, mit Chris' Musik auch, ne? Wie ihr hört, cool das, von Chris die Musik, er hat, wie viel waren es? Fünf? Fünf Titel? Fünf Titel, genau. Yep. Ja. Ja, also, cool. Also, Chris. Hat auch kein Strike von YouTube, ist ja meine Musik. <lacht> <lacht> ja, dann würde ich sagen, legen wir mal los und äh, viel Spaß. Yeah. Ready, set, ah, okay. okay, so. go! Hey, <lacht> Also es wird echt sehr stressig. Scheiße. Ich vergesse immer äh, neue Dinger hier zu greifen. Ja. Oh, das ist eine Randübungssache. Ich glaube, da bist du mit der Quetz zum Vorteil, ne? Du kannst dich schneller bewegen. Oh, da merkst du eigentlich keinen Unterschied. Scheiße. Das ist nur, weil ich das jetzt schon seit einem halben Jahr spiele. <lacht> oder noch, oder noch. <lacht> oh, ey, wenn, wenn hier beide schießen, dann ist es echt schwierig. Scheiße. Ja, ich hab's ja schon fast gedacht, hier schießen sie beide gleichzeitig. Nicht. <lacht> Na du hast bis jetzt meiste, <lacht> ne? Ich verpasse immer hier die, den Einsatz. Ja. Ähm, wenn du den Arm ausstreckst. Ähm schon. Ich like die Vibration, sobald einer durch die Hand fliegt. Das ja. nur als tipp. <lacht> so schnell ändert sich die Lage, Chris. Ja? Oh je. Ah, ach Scheiße. <lacht> das ist ein kleines Bild, fängt aber Alter. Den konnte ich gerade oh. nicht ablenken. Das war gut. Chupak. Das hast du gesehen. Den hätten nicht viele gekriegt. Oder? Komm, komm. Ich brauche brauch mehr Munition hier, mehr Munition. Das wäre natürlich auch nicht schlecht, wenn es so Special-Items gibt, und dann, ich sag mal, ja, so eine kleine Uzi oder sowas wo du wirklich mal eine Salve rausbauen kannst. Ja, wir haben sowas äh, geplant, aber es macht das Spiel zu unübersichtlich 4, 3, 2, One. Time over. Okay, wie viel habe ich? Sechs? Oh, boah, oh, oh, da war aber oh. knapp hier. Ja. Schwede Tupac. <lacht> Respekt. Ja, war, war sehr knapp. Ja, machen wir nochmal, ja. oder? Ja, natürlich. Ready. Ready. Ready. Set. Go. Ja. Ich bin echt so blöd zum Stapeln. Mann. Ich auch, ich auch. Das ist auch eine Frau die Sache, ne? Darf ich das sagen? Na klar. <lacht> das ist eigentlich ein Kompliment. Stimmt. Oh, warum fällt mir denn heute alles runter hier? Oh, Chris. Dafür muss ich dir auch was wegschießen. Ja, ich hab's gemerkt. Oh, manchmal greift der bei mir nicht. So, jetzt aber Du kannst übrigens auf, ähm, auf der Greiftaste oder auf den Trigger greifen. Scheiße. Ah, okay, ich, ich mache immer mit der Grifftaste, aber es ist, glaube ich, echt besser, wenn man mit dem Trigger macht. Das ist Gewohnheitssache. Deswegen haben wir beide Tasten belegt. Ey, schießt die auch noch. Ey, da musst du nicht vorgehen, dass ihr nicht abgeschossen habt. Boah, jetzt hab ich mir hier alles, alles zerstört wieder. <lacht> Wie gewonnen so zerronnen, ne? Ah. Ja, ich zwei kleine Würfel, ne? Also jetzt verliere ich. Übrigens habt ihr schon gesehen, auf der Rückseite der Knarre sind ein bisschen Balken. Der Zeit den Lade zu schütten. Ah, hm? Ich, hm? Ich habe keine Zeit dafür drauf zu <lacht> Oh Chris! Du darfst nicht... Das Scheiße. Du darfst diese Würfel nicht kaputt machen. 10. Was will ich hier nur noch an, an? Verteidigen. 5, 4, 3, 2, 1, Time over. Ah. Oh, Und? Oh. Oh. Guck mal, 4, 5, 6. Chris hat gewonnen. Aber gerade so noch. Boah! Ja, gerade so noch. Ey, mit euch ist es richtig stressig, so. Oh. Was ist los? Ey, wenn ich mir jetzt, jetzt mit vier Mann vorstelle, das ist. Was ist hier äh... los? Ja. ja der also Hoshi platzt mal mitten in der Aufnahme hier rein. Kein Problem. Da kann er mitspielen. Ja, Hoshi. Stack Defense. Ja, okay. Jetzt sind wir endlich zu viert. Hoshi ist am Start. Chris Reality ist am Start und der Wolverine. Jo. Dann würde ich sagen, legen wir los. Ich danke für die Ready, Einladung. Set, go! Ja. Ja, da geht's schon los hier. <lacht> oh shit. Guck mit das Ding mal hingeht. Yo. Oh, yo, yo, yo, yo. Und Alter, alle sind weg. Was ist los mit euch? <lacht> Ich bin auch außer Angeschossen. Scheiße. Oh, ich hab dich geschossen, du. Der war das hier. Oh. Geil. Hier alle Bürger wieder vom Tisch runter, wo ich hoch ist. Hier ist ja was los, Brüchler. Ach nee. Das ist doch. Scheiße. Komm, komm, komm. Ah, doch oh, hey. Ey, auf mich haben sie abgesehen. Das kann doch nicht sein. Leute. <lacht> ja, du weißt mal, wer am meisten um Tisch ist. Bleibt am Bleib da am Teppich hier. <lacht> ey, Chris, ey. Oh, jetzt habe ich mir die weg selber weggeräumt hier. <lacht> Geil. Du, mit euch ist das ein Stress. Mein. Gott. Das kommen wir Sommerspiel. Och, Jungs, was ist denn los? Guck mal, ich hab nur noch ein Ding hier. Äh. Chris hat mein Schwerzahl weggeschossen. Haha. Yeah. Oh, nee. Oh, hey. Hier muss man echt alles. Oh 3 habe ich. Oh, der der Hoshi hat gewonnen! Ich spiele gewonnen. aufs Sack und Aber mir freuen mir die ganzen Dinger von Leine vom Tisch. Muss gar nicht mal ja, einer wegschießen. Der sagt ja, der kann X und dann haut er hier so einen raus. So. Echt. <lacht> ja, nächste Runde hier. Ready, set, go. Ja, direkt 3 auf mich. Hä? Äh, ich hab null! Ach, Scheiße, ich hab das Ding verpasst. Och, Chris, hör auf jetzt! <lacht> ich hab nix gemacht, ich hab nicht mal geschossen. Ja, ich hab nicht geschossen. In U-Bahn-Schacht und mit den Spinnen rum, dann schießt bei mir alles weg. Du. Stimmt. <lacht> Ihr kommt hier nicht vorbei! <lacht> ja, hab ich doch was erwischt. Alter. Ja, Wie fällt die Scheiße immer wieder runter? Bei mir wird die immer kaputtgeschossen, die. Nein. Der Mist. Ah. Jetzt hab ich gar nichts mehr stehen. <laughs> oh, oh it's <laughs> <laughs> Das ist doch gar nicht. Ja. Von Wieso springen die immer wie Flummi? Ich hasse hier gleich aus, ey. Ich darfst sie nicht ineinander stecken. Das ist, ist wiederholt sein Spiel. Okay, oh. ist, äh, viel zu viel. Ja, sehe ich, sehe ich. Ja. Deshalb schießen auch alle auf mich. <lacht> Four, mein Gott! Chris, du Scheiß Block-Game! Time over! Offen ist. <lacht> da fliegen sie! Hey. Ist das anstrengend! <lacht> uh. Sauber! <lacht> Man muss sagen, die Musik hat sich gut gemacht, Chris. Vielen ja, Dank, Chris. Ich danke auch vielmals im Namen des Teams. Kein Problem, ne, wenn du noch mehr brauchst, sag doch Bescheid. Ja, sag das nicht zu laut, wir kommen noch drauf zurück. So das atet <lacht> dann irgendwann in Arbeit aus. So, ich hätte jetzt gerne hier ein äh, MG zum Beispiel. Hm? Nee, ja, das ist so. notiert. <lacht> so, irgendwie so ein Item, was du zwischendurch mal so schnappen kannst, weißt du, und dann kriegst du irgendein Special-Attribut oder sowas, weißt du. Ein Schutzschild. Hey, Schutzschild oder eine Waffe, sag doch schon Ne, ein, ein, ein, so, so eine Glocke zum Beispiel. Na, drück doch mal für, auf den oh. Kopf. Für, für 10 Sekunden Set zum Beispiel. Das wäre gut. Ja. Ja, wir, wir haben da eine kleine Liste, wo sowas drin steht. Alter. Alter, ich hab das Gefühl, am meisten Schüsse gehen zu mir. Das Gefühl haben alle. Das ist ja das Schöne bei dem Spiel. <lacht> oh Mann. Ah, das hält doch nicht. Scheiße. <lacht> Ach nein, ihr, das ist doch gemein. <lacht> ah. Jedem das, was er verdient. Warum schießt du mir das? So ja, nee. Hoshi ist klar. Also, ich komm gar nicht zum Bauen. Muss ich ehrlich ich sagen. Hab nah, ich hab kein Feingefühl, den Rechner hat die Scheißklötzen, ihr Mann, ey! <lacht> oh, Christen, hallo? Och <lacht> nein! <lacht> jo, ist klar! Ach, ja, Scheiße. Hey. Das habe ich kaum gesehen, <lacht> Oh ja. Ah! Und dann kommt der Muschie von links. 10. So. Nein. 5, 4, 3, 2, 1. Over. Ja. Ja, der Tupac. Der, oh man, ich bin dafür, dass Tupac raussetzt für eine Runde. Da war gerade echt schwer, das äh, zu verteidigen hier. Was macht der Hoshi? Der, der Hoshi ist sauer. Ist, ist nicht schlimm, ist alles gut. Das ist ein geiles Bild. Also Hoshi, du möchtest gerne, dass man äh, die Hände swappen kann noch, links, rechts. Ja. Ja. Dass ich mit meiner dominanten Hand die Klötze vernünftig stapeln kann. Ja, wäre eigentlich noch eine gute Idee für das euch, ist, oder? Das ist eine viel geilere Idee als die andere vorher. Ja. Das, das hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Wir sind ja mal davon ausgegangen, weil man eh beide Hände benutzt, aber... Ja, für Linkshänder ist das nochmal ganz was anderes, das, ne? Das mhm. werde ich nochmal drauf anbringen, ja. Es ist auf jeden Fall Schweißtreiben, muss ich sagen. Ja, mir wird auch langsam warm. Ne? Ja, also, zwei Runden wäre ich noch dabei. Und ihr? Jo. Jo, jo, jo. jo. natürlich auch was für einen Trunken-Livestream, ne? aber ich glaube, da legen wir uns nur auf der Fresse. Oh Gott, ja. Ich bin immer noch für Distance. Na, <lacht> ja, ich darf nicht nochmal mitmachen, wie gesagt. Entweder alkoholfrei. Ready, set, go! <lacht> du kannst ja auch Distance spielen, ist auch kein Problem. Und das machst du dann noch dabei. Ey! Oh, ist ja echt. Also ich Schon muss ja sagen, der, der Chris ist mit seiner py hier im, im Vorteil. Ich hab's es eigentlich auf groß gestellt. Nein! Oh, warum? Papa. Oh, scheiße. Oh. Hört auf zu schießen! Hoshi ist <lacht> auch noch! Ach, Jo, jetzt haben echt oh. alle geschossen. Wer doch ein Bettet, der soll so kriegen, ne? Ey. Ja, wer. Ach guck mal, der Hoshi. Der Hoshi hat's. Ah, der ist am Horten. Gleich nicht mehr. Horten, Hörten, huh! <lacht> <lacht> Och. Ich spiel jetzt Emotionen weg, guck mal. So, so ist es. Okay. Oh, knapp. Ja, danke. Oh, die, die springen echt immer so übelst runter. Ja. Du musst dir vorstellen, die sind aus Gummi. Steck die okay. nicht ineinander. Schön einen Zentimeter vorher fallen lassen, das ist so... Sonst wäre es zu einfach. Five, so richtig. 3, 2, 1. Time ja. over und? Oh, mir ist noch einer runtergefallen. Boah, gleich dann, 5-5. Schöne Sache. Yes. Ja. So alles Cheater, alles Cheater. Hier <lacht> ja, kann man wenigstens bei der Musik schön abdancen. <lacht> yeah. Also der Hoshi, der liest gerade äh, auf seinem Schild. Mhm. Ja, das Nein, der ist das im Menü natürlich. Ich, ich. Okay. Ja. Letzte Runde. Jo. Nochmal. Nochmal ready. Yep, ready, set, go. Man kann jo. die Rundenzeit auch einstellen zur Not, ne? Also, falls es einem doch zu lang wird. Scheiße. Aber ist echt 2 Minuten ist echt ganz okay. Jo. Ach Hoshi. Ja, du kannst glaube ich zwischen 60 und 600 Sekunden kannst du auswählen frei. Ey, da muss ja wirklich hier überall sein, ne? Ey, hip. Das wär's ja halt langweilig. Yes! So, Tupac hat Kock eine keine mehr. Schön. Haha. Ja, weil die ganze Zeit alle schießen. Hoshi schießt, der Alex schießt. Oh, Alter. Ach, jetzt werde ich sauer hier, ja, du. <lacht> 200 Puls hab ich. Wait. Ah, verdammt. <lacht> ja, der Tupac, bis zur letzten Sekunde wartet und dann doch ein Junge, Junge. Aha. Oh. <lacht> <lacht> <lacht> ey, eins habe ich noch. Wahnsinn. Wahnsinn. <lacht> <lacht> Scheiße. <lacht> das war zu viel, Leute. Finde ich eigentlich schon hier immer wenn ich mich auf euch konzentriere Kommt der Chris von hinten und Haut mir alles weg Klingt komisch Alter. Oh hat er noch gesehen <lacht> Na nee, jetzt krieg ich gar nichts hin Hier, hier kommen so viele Schüsse Boah, hier ist 5, 4, 3, 2, 1. Das war Wahret für mich. Zwei ja. nur. Boah. Oh, oh Schöne. <lacht> Junge. Aber da merkt man, wie ausgewogen das ist, oder? <lacht> oh, schön. Sehr gut. Ja, du kannst dir so viel wie möglich anhäufen, aber das kann so schnell weg sein, ne? Ja, mhm. richtig, richtig. Ja, hat Spaß gemacht und jetzt kann ich auch irgendwie schon duschen gehen. Ja, dann viel Spaß beim Duschen. Nee, ja, Leute. Dann, wenn die wenn die, wenn die Gumm, nicht so gummimäßig wären, hättest du ja nicht so einen Spaß dabei, dass sie dir auch mal runterfallen. Sonst also würdest du ja nur hochstecken und... Ja, klar. Ja. Genau, das genau, war's. Genau. Ja, wir hatten erst die Idee, ob man die vielleicht auch snappen kann, dass man die in die Nähe hält und die dann so magnetisch zusammenrutschen. Aber das wäre dann oh, zu einfach, finde ich jedenfalls. Da ich im Game Design das letzte Wort habe, haben wir es Ich meine, man kann ja verschiedene Modis einbauen. ne? <lacht> ja, klar. Ja, wir, wir werden mit dem nächsten Update auch noch äh, andere Spielmodi reinnehmen, äh, sprich ohne Pistole. Mhm. Also Power Stacking würden wir es dann nennen, dass man so viel wie möglich in kurzer Zeit. Ja, das ist auch stack muss, cool. Dass die äh, Blöcke viel schneller spawnen, das kann man alles einstellen. Ja. ja, das jetzt hier oben hin machen. Genau. Da brauchen wir eine Leiter ich war, hier. Meine Rekord in zwei Minuten waren 25 Stück, also... Ah, Guck genau. mal, Hoshi. Man sieht beim Hoshi auch, man kann ein bisschen äh, hoch äh, einstellen. Genau, hier haben wir ein, haben ein Menü. Spiele. Genau. Recenter-Height und äh, dann haben wir hier Plus-Minus. Plus Minus, und dann kannst du auch die, die, die Zwergen-Variante spielen. <lacht> <lacht> <lacht> Na, du kleiner? Möchtest du mitspielen? Wo ist das Finger-Tracking? Wo ist der Mittelfinger? <lacht> Wo ist der <das> Mittelfinger? <lacht> oh <my God. lacht> ja. Ja Leute, danke für F die Aufnahme. Aufnahme. Ich habe meine Kalorien verbraucht. Gerne, heute. gerne. Hat ja. Spaß gemacht? Ja. ja, sehr cool. Sehr gerne wieder, also lasst euch gerne mal blicken auf dem Server hier. Mach mal. Auf jeden Fall, äh, ja, alle Zuschauer da draußen, schaut euch definitiv mal Stack Defense an. Link ist in der Beschreibung bei mir und bestimmt beim Chris Reality auch. Natürlich. Genau. Die Musik von Chris ist echt super, die müsst ihr euch echt reinziehen. Aber das könnt ihr nur, wenn ihr das Spiel kauft. So ist. Genau, exklusiv. Das ist wirklich exklusiv und It's hat das so gemacht. Also, ich bin dabei. Okay, bis dann, ciao. Tschüss. Ciao.